Der Emil ist immer so gut angesagt. Wie macht er das? Na naja, der Emil hat einen zeitlosen und eleganten Style. Also ich finde ja, Kleidung hat was mit Respekt dem Mitmenschen gegenüber zu tun. In der Tat, weil du weißt eh, Nacketeil ist allerlei. Aber auf jeden Fall hat so ein Anzug, ganz wurscht ob slim fit oder nicht, gar nichts mit Bildung und Kompetenz zu tun. Meinst Also ich sehe das anders. So ein Staatsmann braucht schon ein dementsprechendes Outfit, was uns blamiert er ja uns gar nicht nur im Ausland. Ja, aber andererseits, man könnte ja auch einen Style wählen, der für die jeweilige Situation passend ist. Wie meinst du das? Dieses Modell der Firma Lovecraft drückt eines der wichtigsten Ereignisse des Jahres 2020 aus. Kritisch und sehr, sehr treffend wird hier der Wahlkampf von Donald Trump auf den Punkt gebracht. Als leicht zu tragendes, klassisch geschnittenes Overhead-Shirt empfiehlt es sich für Reisen in die Vereinigten Staaten und ist der Blickfang auf jeder QAnon-Demonstration. Was soll ich auf einer QAnon-Demonstration? Und dass man so schnell in die USA reisen kann, wage ich aber sehr stark zu bezweifeln. Ja, da magst du recht haben, aber es gibt da ganz tolle Modelle für zu Hause. Dieses gewagte Modell der Firma Nostromo überhöht geschickt die berechtigten Sorgen und Ängste, die eine Pandemie wie diese mit sich bringt. Im klassischen gehalten mit X-Ray-Anleihen im Design birgt dieses eng geschnittene Overhead-Shirt einen echten Hingucker, der nur bei genauerer Auseinandersetzung mit der Intention des Designers seine volle Wucht und Wirkung erzielt. Du glaubst dir nicht wirklich, dass ich sowas was ich hab da was ganz Schönes für dich. Das ist wie Macht für dich. Einen echten Klassiker aus dem Jahre 2015 legt das Designer-Duo Gebrüder Moped dieses Jahr neu auf. Das weitgeschnittene geschnittene Overhead-Shirt besticht durch schlichte Eleganz und einem einprägsamen Design. Die Grundfarbe Schwarz deutet auf eine nahe Vergangenheit hin, der aus der Sicht des Trägers rechtsbündige Schriftsatz gefinkelt auf die aktuelle Gegenwart. Selbst Modepapst Peter Filzmeier konnte in seiner Kurzanalyse dieses absolute Highlight nicht unerwähnt lassen. Fish, I like, gefällt mir. Na, hab ich gewusst, dass dir das gefällt, oder hab ich gewusst, dass dir das gefällt? Ja, aber, sag mal... Unterhalten wir uns jetzt wirklich die ganze Folge lang über Mode? Jo, warum nicht? Weil die Modeindustrie der größte Wasserverbraucher der Welt ist und zu den größten Umweltverschmutzern zählt von den mehr als prekären Arbeitsverhältnissen ganz zu schweigen. Ach, du lässt dann wirklich an gar nichts erfreut. Toi, toi, toi!